In der ersten Runde des DFB-Pokals gab es am Nachmittag sechs Partien mit Beteiligung von Bundesligavereinen. Nach dem Scheitern des FSV Mainz 05 gestern wurde auch heute wieder ein Bundesligist aus dem Wettbewerb befördert. Der VfB Stuttgart musste sich dem Zweitligisten VfL Bochum geschlagen geben. Peter Neurohrer bejubelt einen hochverdienten 2-0-Sieg gegen den Bundesligisten aus Stuttgart der bereits nach acht Minuten nach diesem kapitalen Fehlpass von Neuzugang Romeo in Rückstand geht. Simon Terodde lässt Sven Ulreich im VfB-Tor keine Abwehrschance. Bei Armin Vees Rückkehr als Trainer vom VfB Stuttgart gibt es auch in der zweiten Hälfte wenig Positives. Eine herrliche Kombination über Latza und Schestak schließt wieder Simon Terodde kaltsch 90 ab. Der Bochumer Stürmer, der bereits dreimal in Liga 2 getroffen hat, entscheidet mit seinem Doppelpack dieses Pokalspiel fast im Alleingang. Der Zweitligist ist dem dritten Tor in der Schlussphase näher als Stuttgart, dem Anschlusstreffer. Michael Grigoritsch hat hier die größte Möglichkeit. Fehlstart in die neue Saison für Freddy Bobic und den VfB Stuttgart, der gegen den VfL Bochum verdient ausscheidet. Auch für Drittligist Stuttgarter Kickers war in der ersten Runde des DFB-Pokals Endstation. Gegen Borussia Dortmund war diese Niederlage allerdings keine Überraschung. Dortmund ging nach 30 Minuten durch Mikitarian in Führung. Piszczek hatte vorbereitet. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Partie ausgeglichen, die Gäste aber effektiver in der Verwertung ihrer Chancen. Nach der Pause nutzt Obama Young einen Fehler von Fanel zum 0 zu 2. Nach 55 Minuten scheint die Begegnung den erwarteten Verlauf zu nehmen. Aber der Außenseiter kommt zurück. Nach einer Stunde Spielzeit ist es Randy edwini Bonzu, der auf 1 zu 2 verkürzt. Seine Abseitsstellung wird ebenso wenig erkannt, wie die von Aubameyang, der Dortmunds dritten Treffer erzielt. Den Schlusspunkt zum 4 zu 1 Auswärtserfolg von Borussia Dortmund setzt dann Ramos in der 89. Minute. Der Pokalfinalist der letzten Saison steht damit in der zweiten Runde. Und hier die weiteren Ergebnisse des DFB-Pokals mit Erstligabeteiligung. FC astoria Waldorf unterliegt Hannover 1 zu 3. Freie Turner-Braunschweig gegen 1. FC Köln 0 zu 4. Viktoria Köln scheitert an Hertha BSC Berlin 2 zu 4. Und Homburg unterliegt Mönchengladbach 1.